Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retropana quält sich und heute haben wir einen Wunsch vom Videospielplatz an dieser Stelle, viele Grüße an dich und der hat sich Street Fighter 2010 für das NES gewünscht. Das ist ja schon mal beim Angry Video Game Nerd Thema gewesen äh, und ist bei uns in Europa nie erschienen. Es ist wirklich nur in Japan und in den USA erschienen und es hat, glaube ich, wirklich passenderweise 2010 auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Ich würde mal sagen, wir schauen mal sofort rein. Ihr hört schon vielleicht im Hintergrund äh, dieses kleine Pling ständig. Das ist das Menü von dem Spiel und das geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich bin gespannt. Also wirklich jetzt so super hypen tut mich jetzt der Startbildschirm nicht. Mich wundert ehrlich gesagt so ein bisschen, dass es von Capcom äh, ja, veröffentlicht wurde anscheinend. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall jetzt, ähm, vom Startbildschirm her ein bisschen under-delivering. Ich höre zumindest keine großartige Musik, die einen gleich irgendwie reinrockt oder ähnliches. Wobei das Intro sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? So ein bisschen Space-Bla, okay, gut, ähm... Wir müssen den einen Dämon, äh, ich schätze mal Target wird der Gegner sein. Wir werden wahrscheinlich halt kennen sein. Okay, es ist auf jeden Fall sehr klein. Okay, ich springe hier. Oh, okay. Also so schlimm wirkt das gar nicht. Also zumindest hat es sich ja ein bisschen Mühe gegeben, dass man hier um, um diese Säule rumdengeln kann. Okay, warum kann ich da jetzt nicht lang? Also, sie haben es versucht auf jeden Fall jetzt hier klettermäßig zu machen. Okay, da, da, das ist jetzt schon, schon, schon der Gegner. Also, ist auch schön. Okay. Man ist super schnell tot, aber es ist schön, dass man äh, in alle möglichen Richtungen schießen kann. Ähm, also, steuerungsmäßig finde ich es gar nicht so verkehrt. Das ist ein bisschen obstrus, ja? 2010. Wir wissen alle, es sieht so hier momentan aus oder sah aus. Wir sind schon, ja schon Post-2010. Okay, die Raketen. Es gibt Power-Ups. Also gut, die ähm, Farbpalette, über die lässt sich natürlich streiten. Äh, hat durchaus Stil. Oder, oder ist das hier, hier wirklich nur so ein Arena-Kampfspiel? Kann man das so sagen? Ich versuche hier. Also der Gegner ist echt schwer. Äh. Okay. Ähm. Meine Vermutung ist, das ist jetzt gar kein äh, normaler Action-Plattform oder sowas. Das ist wirklich eine Kampfarena, wo ich den besiegen muss. Also technisch. Finde ich so gesehen gar nicht schlecht. Wie gesagt, die Farbpalette mag natürlich durchaus Geschmackssache sein. Finde ich jetzt aber eigentlich ganz stimmig. Animationen passen. Also technisch kann ich hier echt nichts sagen. Deswegen frage ich mich, warum das jetzt so einen schlechten Ruf hat. Okay, ich kann ja sogar. Zack, zack, zack, zack, zack. Also ist es ist. Auf jeden Fall nicht einfach. Wobei ich ja auch immer sagen muss, ich bin natürlich nicht mal ansatzweise der beste Spieler auf der Welt. Okay. so Aber hier die Bewegung ist gar nicht so verkehrt. Also hier das Langhangeln, das fühlt sich auch alles durchaus befriedigend an, weil es gibt viele Spiele, wo das sehr hakelig ist. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens erst einen Test zu Small Soldiers für den Gameboy gemacht. Da kann man sich auch so an Kanten hochziehen. Und das ist da unglaublich C. Ich krieg's echt nicht gebacken, ne? Okay, äh, wie gesagt, ich gehe in diese Spiele hier immer blind rein. Man scheint mal unendliche zu haben. Diese Raketen an sich, okay, denen kann man einigermaßen ausweichen. Die haben mh, relativ gutes Pattern. Was mich halt etwas wundert, ist, wenn ich nach unten drücke, dass er so hoch tritt mit einem Schlag nach unten. Schräg oben. Ich würde jetzt mal fast sagen. Okay. Hat er auch irgendeine Lebensenergie oder sowas? Okay. Okay. Ich frage mich, hat er jetzt irgendeine Lebensenergie oder sowas? Also, ich, ich, ich werde besser. Ich werde besser. Ah, okay, es gibt doch äh, eine verschiedene Lebensanzahl. Okay, das hat das Konzept. Wenn die weiteren Level genauso sind, dann ist es quasi ein Street Fighter-Spiel mit einer größeren Arena. Also, ist es ist sehr vom Namen. Also, es gehört jetzt nicht offiziell zum Street Fighter-Franchise. Oder Ken Capcom? Hat das vielleicht doch irgendwas damit zu tun? Also, nicht, nicht offiziell, aber gut, Ken ist natürlich jetzt auch kein besonderer Name. Aber es, es gibt ja mal Street Fighter auch kennen. Ha. Ich dachte, dass das wäre so ein komplett anderes Spiel, aber okay. ich könnte es schaffen. Oh, das habe hab ich nur auf den Boss geachtet. Also, es auf jeden Fall hacken schwer, das Spiel. Das kann ich definitiv sagen. Aber an sich ähm, verstehe ich jetzt nicht den schlechten Ruf, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Spiel hat jetzt auch nicht so gute Bewertungen. Ich schätze mal, es wird auch unter anderem ähm, am Angry Video Game Nerd liegen. Ähm, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass das mir die schlechten Spiele ausgehen, weil alle Spiele, die ich jetzt hier in der Reihe hier hatte, äh, die sind gar nicht mehr so schlecht. Ich weiß, es gibt natürlich jetzt nicht unendlich viele schlechte Spiele hier überall, aber uff, ist das kurios? Verstehe das... Also, das Spielprinzip verstehe ich schon, nur ist es jetzt nicht was für mich. Also, <lacht> ich mache noch zwei, drei Runden. Dann haben wir, glaube ich, auch genug von dem Spiel gesehen. Ich nehme mal an, dass sich die nächsten Stages eh nicht spielen und steuern werden. Was ein bisschen nervt, ist halt die wirklich sehr, sehr eingeschränkte Reichweite, die, die der Kollege hier hat. Ich meine, es ist sehr gut, dass, dass wir zumindest ein bisschen, ich sag mal, schießen können. Aber grafisch sieht das, ist, das ist top aus, das Spiel. Da kann man eigentlich nichts sagen. Es ist halt vom Spielkonzept her super schwer, aber ähm, das ist ja nicht per se jetzt ein... Ein, ein schlechter Also wenn diese Raketen nicht wären, ne, dann, dann könnte ich den durchaus erledigen, weil ich bin irgendwie zu, zu doof, Multitasking-mäßig immer auf beides zu achten hier. Der hat aber auch so komische Pattern, ne? Ich glaube, ich, ich gebe es auf, Leute. Also, <lacht> ich habe jetzt reingespielt, also ich finde das Spiel wirklich gar nicht so schlecht, wie ich eigentlich dachte ich dachte so, oh, so ein abstruser Street Fighter 2010 <lacht> also beim irgendwie Videogame Nerd wirkte das Spiel irgendwie wesentlich schlimmer als hier aber pff. na gut was meint ihr zu dem Spiel haut's in die Kommentare rein würde mich mal freuen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vorhabt ihr Lieben Tschö.